Das Folgeinitiative des EU-Projektes Wir für uns in Europa. Das ist ein Projekt, das bulgarische, deutsche äh, Jugendliche im Alter zwischen 17 und 30 Jahren organisiert haben. Äh, viele von uns sind hier. Die Veranstalterinnen und Veranstalter sind eine informelle Gruppe, die konkrete Projekte realisiert. Jeder beteiligt sich nach seinem Interesse und seinen Fähigkeiten. Nun haben sie sich am 26. September 2011 im Plenarsaal des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe in Münster versammelt, um Inklusion zu definieren und zu erleben. Sie erinnerten an die eigenen Inklusionserfahrungen, die anhand eines Dokumentarfilms des EU-Projekts Wir für uns in Europa gezeigt wurden. Wir haben zehn Tage gestaltet, Münsters Tage der Inklusion und ganz wichtig, unter uns gab es Menschen sowohl mit als auch ohne Behinderung. Im Rahmen des EU-Projekts Wir für uns in Europa sensibilisierten im Jahre 2010 die 16 Initiatorinnen und Initiatoren viele Menschen für die Idee der Inklusion und für das Miteinander der Kulturen in Europa. Durch ihr Projekt zeigten sie, was für sie Inklusion bedeutet. Für uns bedeutet die, und bedeutet natürlich die Inklusion, dass jeder die Möglichkeit bekommt, seine Talente zu zeigen, seine beste Seite zu, zu zeigen. Während der zahlreichen Projektaktivitäten, insbesondere der Gestaltung von Münsters Tag in der Inklusion im Jahre 2010, erlebten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Inklusion hautnah, indem jeder die eigenen Erfahrungen und Talente in die Projektarbeit einbrachte. Begeistert von ihren Erfahrungen gestalteten sie nun die Folgeinitiative Vielfalt interaktiv erfahren, um das einjährige Jubiläum von Münsters Tage in der Inklusion zu feiern. Dazu haben sie sich ein besonderes Spiel ausgedacht, um mit den zahlreichen Interessenten in Kontakt zu treten. Welche Beispiele für gelungene Inklusion haben wir in Münster heute? Sind wir noch integrativ oder schon inklusiv? Was heißt eigentlich behindert sein und selbstbestimmt leben. Über diese und andere Fragen diskutierten Doris Rüther, Behindertenbeauftragte der Stadt Münster, Anja Stehling, Koordinierungsstelle für Behindertenfragen Sozialamt, Mieke Pinke, Seht Münster e.V., Dina Hamsa, Inhaberin von Rumpelspielchen und Björn Wagner, Blau-Weiß-Ase e.V., im Rahmen der Initiative Vielfalt interaktiv erfahren. Die Leiterin der Initiative, Anni Velkova, moderierte die Veranstaltung. Wahrscheinlich ähm, haben Sie gesehen, dass äh, viele Punkte da sind, wo man verschiedene Meinungen haben könnte, was Inklusion ist, wie Inklusion wirklich stattfinden könnte. Ähm, wir haben ganz viel auf Interaktion, also ganz viel Wert drauf gelegt. Das wird auch ein Thema äh, zu äh, der Diskussionsrunde, die wir geplant haben. Die Diskussionsrunde ist zum Thema Akzeptanz und Interaktion in unserer Gesellschaft. Welche Bedingungen müssen erfüllt werden, damit wir Inklusion in der Praxis erleben können? Also, ich denke, da geht es um verschiedene Dinge. Ganz wichtig ist natürlich das Bewusstsein. Ich muss auch einfach äh, gesellschaftlich Interesse daran haben, diese Vielfalt zu leben. Aber natürlich kann man dafür auch Rahmenbedingungen setzen. Ich denke, eins ist einfach zu schauen, dass Kinder mit und ohne Behinderung von Anfang an miteinander aufwachsen, sich kennenlernen. Dann wächst das selbstverständlich. Das ist so die Inklusion von Anfang an. Dann lerne ich das und dann wird es viel selbstverständlicher. Und dann denke ich natürlich, wenn ich so an eine Stadt denke, gehört es insbesondere auch dazu, Barrieren abzubauen. Wir haben ja eine lange Tradition der Ausgrenzung. So, und äh, jetzt will man das umändern. Wie denn? Ohne Geld, mit Geld, nur eine Änderung der Geisteshaltung. Das ist auch eine sehr gute Möglichkeit, eben halt Dinge zu bewegen. Ich habe da mal eine Frage zu, ähm, wie sieht das denn aus mit der Integration bzw. Inklusion äh, bei Menschen, wo man nicht ob sofort sehen kann, die Behinderung. Nehmen wir einfach mal Autismus-Spektrum-Störung zum Beispiel, einer der Begriffe. Das sind auch Menschen, denen sieht man die Behinderung nicht an. Die Frage ist, ist die Gesellschaft nur, weil man feststellt, dass jemand anders ist, dass jemand Bedürfnisse hat, wo er Hilfe benötigt, wo er längere Zeit zum Lernen braucht, ist das eine Behinderung? Also es ist ja immer die Frage, Behinderung, Nicht-Behinderung, mir ist das gerade schon das Wort ausgerutscht, behindert und äh, hörend. Aber das ist ja immer so eine Sache mit der Integration. Oft wird dann gesagt, der Behinderte, der kriegt sowieso nicht richtig hin. Ich bin gehörlos. Natürlich kann ich mich in der Familie verständigen. Ich kann auch Auto fahren, ich habe auch Freiheit, ich kann vieles machen. Der Begriff Inklusion beschreibt den Einschluss aller Menschen. Egal welcher Ethnie, Herkunft oder mit bzw. ohne Beeinträchtigungen, als Teil der Gesellschaft in einer großen Gemeinschaft. Im Gegensatz zur Integration bedeutet das, dass man von Anfang an als gleichberechtigter Bürger akzeptiert wird, ohne sich vorher der Gesellschaft anpassen zu müssen. Also das Wort Integration, das ist in Deutschland noch nicht gelebt worden, so würde ich das sehen, zumindest in ganz vielen Bereichen nicht. Und das Wort Inklusion dann anstatt zu nehmen. Was ist meines Erachtens ein Fehler? Dazu haben die engagierten Initiatoren bei Gästen und Publikum genauer nachgefragt. Da möchte ich ganz gerne auch bei mir selber anfangen, dass ich mit diesem, ja, ein bisschen gegen dieses Schubladendenken anarbeite. Dass ich einen Menschen, wenn ich ihn sehe, gleich einsortiere, Pulli gefällt mir nicht, nee, Nase gefällt mir nicht, sondern dass ich da einfach offener werde und ich denke, wenn wir alle damit dann kommen wir auch einen großen Schritt weiter im Thema Inklusion. Inklusion, das heißt ein willkommen heißender Umgang mit Verschiedenheit. Inklusion heißt nicht nur integrieren, sondern auch ähm, partizipieren lassen, ähm, indem Menschen nicht nur ähm, in den Entscheidungen mit rein beteiligt sind, sondern auch äh, bei der Mitwirkung jeder Phase eines Projekts oder einer Initiative von Anfang bis Ende. Wir müssen aufmerksam machen, dass äh, eine Behinderung, erstmal bei uns im Kopf ist, weil wir nicht wissen, wie, wie gehen wir damit um. Und je selbstverständlicher in allen Bereichen die Belange von Menschen mit Besonderheiten äh, diskutiert werden oder sie auch äh, einbezogen werden, sie auch öffentlich gemacht werden, umso eher ist ja auch die Akzeptanz von anderen. Also... Für mich ist es so, dass Behinderte und Nichtbehinderte wie selbstverständlich miteinander leben sollten. Das ist so meine Vorstellung davon. Das, was ich persönlich gesehen habe, ist die persönliche Begegnung. Das haben wir auch im Rahmen des EU-Projektes äh, erlebt. Äh, dass es wichtig ist, dass Menschen mit und ohne Behinderung eher als Menschen, die verschieden sind, die sind, äh, akzeptiert werden und äh, dass man dann in der Begegnung einfach sieht, was es ist. Gibt es viele Angebote also in diesem Sinne? Also ich denke schon, dass es auch einige Freizeitangebote gibt. Es gibt ja auch Vereine, die speziell auch Angebote haben zu Menschen mit und ohne Behinderung, wobei ich finde, dass es immer noch zu wenig sind. Es gibt in Münster den Club 68, der die hat auch ihre Freunde, die sich allerdings auch meistens so untereinander treffen. Ähm, es gibt die Art mit Behinderung, die dann letztendlich ähm, dann auch vermühen, sich für Frauen mit Behinderung auch selber dann auch Angebote zu verbessern. Ähm, allerdings Freizeitgruppen, Menschen mit und ohne Behinderung, das ist in meistens in diesen Eigeninitiativen, die sich dann auch bilden und ähm, das sind Menschen, die sich dann in der freizeit treffen, Herr Wagner erzählte von den Begegnungen der Jugendlichen mit und ohne Beeinträchtigung im Rahmen des Sportvereins Blau-Weiß ASE e.V. Das kann bei Turnieren, wenn wir so integrative Turniere spielen, immer schon mal ein bisschen schwierig werden, muss man ganz offen sagen, weil einfach der Grad der Behinderung, der körperlichen Fitness dann doch sehr, sehr unterschiedlich ist. Und wichtig ist halt eben auch, dass die Mannschaften dann durchaus einfach mal dieses Einsehen haben. Okay, wir sind überlegen, aber die anderen haben auch Spaß daran und wir nehmen uns selber mal ein bisschen zurück, lassen die auch mal ins Spiel kommen, dass die auch zumindest mal ein Tor schießen können. Und da haben wir gerade dieses Jahr in Norwegen auch wieder sehr, sehr eindrückliche Erfahrungen mit regulären Wettkampflandschaften aus Norwegen gemacht, die genau das praktiziert haben, wo ich wirklich ähm, ja, sehr, sehr beeindruckt gewesen bin. Also das bedeutet, Begegnung ist wichtig und alles andere ergibt sich. Also man muss nicht extra aufklären. Darf ich das so verstehen? Ich möchte eigentlich nicht zu einer Gruppe von Menschen gehören, über die Menschen, die in der Gesellschaft leben, sich gegenseitig aufklären. Ich denke, das ist halt Inklusion. Meiner Meinung nach durch ähm, Schule, durch Beruf, treffen sich Menschen mit ohne Behinderung, schließen Freundschaft und unternehmen so gut auch was in der Freizeit. Das kann aber auch, denke ich, nur klappen, wenn die Begegnung auch da ist, auch in der ähm, Schule in das ähm, wünsche ich mir für die Zukunft, dass nämlich klar wird, dass Behinderung auch jeweils immer ein Potenzial darstellt und dass das ähm, Spaß auch, auch Spaß machen kann. Anni, äh, darf ich dich fragen, wie war heute für dich die Veranstaltung? Also ich freue mich sehr und die Veranstaltung fand ich sehr erfolgreich, wirklich sehr schön. Ich war sehr nett überrascht, dass so viele Menschen sich gemeldet haben, also mit verschiedenen Fragen. Zum Schluss hat man gemerkt, dass nicht alle Fragen beantwortet werden konnten und zwar aus Zeitgründen. Weißt du, warst du überrascht, dass die Publikum so aktiv war? Nein, eigentlich nicht. Ich habe es irgendwie erwartet, dass wir sehr aktive Zuschauer finden. Denn es ist ja ein sehr, sehr aktives Thema, sehr wichtiges Thema heutzutage und es liegt auch vielen am Herzen, eben diese Akzeptanz, die in einer inklusiven Gesellschaft ist, zu erleben und zu erfahren und viele streben dahin. Ähm, gibt es eine Frage, die du noch äh, gerne gestellt äh, hättest an der, an der Gäste und aus diesen zeitlichen Gründen, die du erwähnt hast, konntest du das nicht machen? Welche Frage ist das? Also ich fand sehr interessant, was Dina Hamza erwähnt hatte in Bezug auf die neue Arbeit. Es wird klar, dass Arbeit eigentlich neu definiert werden müsste, wenn klar ist, dass alle Menschen, egal mit welchen Fähigkeiten sie auf dieser Welt sind, ähm, wenn sie arbeiten wollen, auch arbeiten können, sollen, dann müssten wir Arbeit und Leistung anders definieren. Mit dem Leistungsbegriff, den wir zur Zeit haben, ist das nicht möglich. Ich arbeite in einer Institution und äh, in einer Gruppenerei und äh, habe auch manchmal Praktiker also Praktikanten, die äh, meistens aus der Psychiatrie kommen. Der Leistungsdruck in der Gesellschaft ist so immens hoch, dass diese Menschen von vornherein überhaupt keine Chance haben auf eine Zukunft, also auf, eine vernünftige, auf einen vernünftigen Arbeitsplatz, auch selbst wenn sie willig und, äh, sind, aber den Druck einfach nicht standhalten können. Für mich wäre eine Traumvision, eine Vision wäre Abschaffung der Werkstätten, wäre äh, Abschaffung schon von Förderschulen, aber nur wenn dann äh, die Förderung Individuell so abgestimmt ist, dass wirklich jeder nach seinen Fähigkeiten gefördert wird. Äh, Abschaffung der Werkstatt für Behinderte hört sich ja ganz ketzerisch an. Äh, mir ist aber wichtig, dass Menschen arbeiten um, der, um des Arbeitens willen und dass sie anerkannt sind, in ihren Fähigkeiten Arbeit durchzuführen. Dina, wie hat es dir denn heute gefallen, die heutige Veranstaltung? Ähm, hat mir gut gefallen. Kannst du mir deinen dein Wunsch verraten, wie das weitergehen soll in dieser Richtung, für dich persönlich? Ähm, das kann ich gar nicht so konkret sagen. Das war jetzt mehr dieses Gefühl, ähm, dass, ich, dass es mir Spaß macht, den Prozess zu erleben, wohin, was ist denkbar mit Inklusion und wo würde das überall was verändern, wenn die Idee wirklich sich mehr verbreiten würde innerhalb der Gesellschaft. Mein Wunsch für die Zukunft das wäre, wenn man über Inklusion gar nicht mehr sprechen muss, sondern dass man sie einfach alltäglich erlebt, halt. dass einfach jeder so wie er ist an der Gesellschaft teilnimmt auch halt eben seine Stärken, seine Talenten richtig wertgeschätzt werden und die auch halt eben tagtäglich in Erfüllung gebracht werden können, dass er sie jeden Tag einsetzen kann. Trotz verschiedener Gesetze gegen Diskriminierung gibt es nach wie vor Hindernisse für die Teilhabe aller Menschen als gleichberechtigte Mitglieder der Gesellschaft. Offensichtlich ist eine Bewusstseinsveränderung auf gesellschaftlicher Ebene notwendig, sodass Inklusion selbstverständlich im Alltag gelebt wird. Hierzu kommt eine bedeutende Rolle verschiedenen zivilgesellschaftlichen Initiativen wie dieser zu, denn vor allem durch praktisches Wissen, das durch sinnvolles experimentelles Lernen erworben wird, lassen sich Bewusstsein und Verhalten ändern. Es geht nicht um die organisatorische Seite der Veranstaltung, aber auch die, um die emotionale Seite. Kannst du sagen, dass du Inklusion erlebt hast in dieser Zusammenarbeit? Doch, das habe ich auch erlebt und ich bin der Meinung, wir haben uns so genommen, also beziehungsweise ich habe Menschen, also egal mit oder ohne Behinderung, ich habe die Menschen so genommen, wie sie sind. Also ich habe sie akzeptiert mit ihren Stärken, Schwächen, und ich habe es nicht versucht, meinen Partner bzw. dich, Anni, Svetlana, so umzukrempeln oder so zu formen, damit das meinen Vorstellungen entspricht. Ich bemühe den Menschen nicht nach Plus und Minus, nach seinen Stärken und seinen Schwächen einzuteilen. Finde ich ihn schön, finde ich ihn nicht schön, hat er einen schönen Pulli an oder denke ich, er könnte sich mal ein bisschen besser teilen. Sondern, dass ich den Menschen so nehme, wie er ist und wir darüber dann letztendlich auch zum besseren Verständnis miteinander kommen. Der Sprung in der Schüssel Es war einmal eine alte chinesische Frau, die zwei große Schüsseln hatte, die von den Enden einer Stange hingen, die sie über ihren Schultern trug. Eine der Schüsseln hatte einen Sprung, während die andere makellos war und stets eine volle Portion Wasser fasste. Am Ende der langen Wanderung vom Fluss zum Haus der alten Frau war die andere Schüssel jedoch immer nur noch halb voll. Zwei Jahre lang geschah dies täglich. Die alte Frau brachte immer nur anderthalb Schüsseln Wasser mit nach Hause. Die makellose Schüssel war natürlich sehr stolz auf ihre Leistung. Aber die arme Schüssel mit dem Sprung schämte sich wegen ihres Makels und war betrübt, dass sie nur die Hälfte dessen verrichten konnte, wofür sie gemacht worden war. Nach zwei Jahren die ihr wie ein endloses Versagen vorkamen, sprach die Schüssel zu der alten Frau. Ich schäme mich so wegen meines Sprungs, aus dem den ganzen Weg zu deinem Haus immer Wasser läuft. Die Alte Frau lächelte. Ist dir aufgefallen, dass auf deiner Seite des Weges Blumen blühen, aber auf der Seite der anderen Schüssel nicht? Ich habe auf deiner Seite des Pfades Blumensamen gesät, weil ich mir deines Fehlers bewusst war. Nun gießt du sie jeden Tag, wenn wir nach Hause laufen. Zwei Jahre lang konnte ich diese wunderschönen Blumen pflücken und den Tisch damit schmücken. Wenn du nicht genauso wärst, wie du bist, würde diese Schönheit nicht existieren und unser Haus beehren. Jeder mit seinen Talenten hat eine wichtige und wertvolle Aufgabe, welche uns bereichern kann. Also ich mache bei diesen Veranstaltungen wieder aus Interesse ähm, und darüber hinaus, weil es mir unglaublich viel Spaß macht, äh, Veranstaltungen zu organisieren. In Zukunft hätte ich mir gewünscht, dass ich auch mehr darüber Bescheid weiß äh, von positiven Beispielen. Ähm, welche sind äh, die Beispiele gelungener Inklusion? Inklusion ist ein, ist ein breites Thema. Und äh, deswegen finde ich, dass äh, in Bezug auf Inklusion, könnte man ganz viel anfangen. Niemand weiß, was er kann, bevor er es versucht. Pubilius Sirus. Ich will mir keine Grenzen äh, setzen. Äh, mir ist wichtig, äh, dass ich erstmal gucke, mit den Personen, mit denen ich in Kontakt komme, welche Interessen haben sie, was motiviert sie und was ergibt sich insgesamt, also, sodass wir als Team arbeiten können. Ob das im theaterpädagogischen Bereich ist oder wieder eine Veranstaltung wie diese mit einer Diskussion. Jeder, der möchte, kann mit den Initiatorinnen und Initiatoren in Kontakt treten, um Inklusion durch konkrete Projekte zu fördern. Es gibt viele Möglichkeiten. Wir haben natürlich einerseits Blog eingerichtet äh, über unsere Initiative für, für uns in Europa. Aber was noch wichtiger ist, wir haben diese Plattform, Mixed, ähm, Mixed das ist äh, Europe Mixed. EU, Und da kann sich jeder einschreiben, kostenlos, unverbindlich. Äh, und vor allem das Wichtigste ist, dann findet man nicht nur uns, sozusagen persönlicher Kontakt zu uns, mhm. sondern man kann selber seine Projektideen äh, überlegen und selber halt drin reinschreiben und vor allem halt Mitstreiter finden. Und das heißt, man hat eine Idee, man will sie verwirklichen, man macht eine Gruppe, wo jeder sich die Gruppe so einrichten kann, wie er selber gerne arbeiten würde. Eine Idee muss Wirklichkeit werden können oder sie ist nur eine eitle Seifenblase. Er Auerbach